Ja Freaks, herzlich willkommen zu, zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Yeah! So, wir machen mal kurz einen Checker hier. Es ist immer noch echt windig und ich habe endlich meinen Gimmel mal wieder rangehauen hier. Ui, ui, ui, ui. Wind, Wind, Wind, ja, es ist zu windig, ich wollte jetzt düngen, aber es ist einfach zu windig. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist ein Sturm, die Physizie fängt jetzt an zu blühen und deswegen können wir düngen. Da ist die Physizie erste Blüte. Seht ihr das, Freaks? Cool. Ich habe übrigens das zweite Ergebnis meiner Bodenanalyse bekommen. Ich habe die zweite Analyse jetzt machen lassen. Ging richtig schnell, keine drei Wochen, war das Ergebnis wieder da und es ist hochinteressant das ist total faszinierend ich habe ja einen zu niedrigen pH-Wert gehabt ich muss auch sehr kälte raus das geht ja gar nicht also pH-Wert von 4,3 auf 5 genial idealer Wert sagt er hier zwischen 4,8 und 5,2 also cool aufgekalkt dann Phosphor Kalium Magnesium alles im perfekten Bereich jetzt und zwar hatte ich Kalium und Magnesium eine deutliche Unterversorgung Anfang letzten Jahres und durch eine sehr kalium-magnesium-betonte Düngung letztes Jahr habe ich meinen Kaliumwert von 8 auf 13 hochgezogen. Das sind immer Milligramm pro 100 Gramm Boden. Von 8 auf 13 liege ich jetzt fast in der Mitte des idealen Zielwertes. Magnesium von 3,2 auf 6,9 hochgezogen. Liege ich schon fast an der Obergrenze. Das ist perfekt. So, und die Mikronährstoffe, das hat mich noch wahnsinnig interessiert. Ja, die Mikronährstoffe sollen sein, Bohr äh, 0,2, letztes Jahr 0,1, jetzt 0,16, also 0,2 bis 0,4 ist der Idealwegwert. Eisen immer noch zu wenig, ich habe immer noch zu wenig Eisen im Boden. Also ich muss noch mehr Eisendünger streuen, noch mehr Eisen streuen, 25,7. Letztes Jahr dann doch noch mal ein bisschen abgefallen auf 23,2, obwohl ich zweimal, also da muss ich noch mal gucken was ich da mache. Denn irgendwie nimmt mein Boden das Eisen nicht auf. Soll ist 30 bis 150 muss ich, muss ich noch mehr Dinge. Vielleicht fange ich auch doch jetzt gleich mit Eisen mal an. Kupfer ist nicht schlecht. Mangan ist äh, zu viel, okay, und Zink ist auch zu viel. Also da bin ich ein bisschen zu hoch. Bohreisen, Kupfer ist aber vor allem das eisen ja das bohr na gut so das freaks ist der spuren nährstoff habe ich bei düngerexperte.de gekauft kriege ich auch kein geld für excello basis excello basis ein spuren nährstoff mischdünger und zwar haben wir hier kupfer zink mangan bohr eisen natriumchlorid ein bisschen Molybden, Kobalt, Magnesium und Kaliumoxid und vor allen Dingen hier Kupfer und Zink und äh, Bohr in relativ hoher Zusammensetzung. Es gibt zwei verschiedene Sorten, einmal den Excello Basis und dann noch eine zweite Sorte von Excello. Ja, ich habe von den Nährstoffzusammensetzungen den ganz gut gefunden. Muss man halt gucken, was in seinem Boden ist, was im Boden nicht ist und entsprechend die richtigen Produkte kaufen. Ich habe auch nach der Bodenanalyse noch mal meine, meinen Düngerplan umgestellt. Und ich werde jetzt nicht gleich die volle Power an Stickstoff raufhauen, sondern ich werde jetzt erst meinen Eisendünger streuen. Den Ferro von Compo, der hat immerhin auch 6% Stickstoff. Und da meinem Boden ja so unglaublich viel Eisen fehlt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative. jetzt hier mit einer Eisendüngung zu starten und dann jetzt in oh, vier Wochen, erst Ende ab März, dann mit der Powerdüngung nachzuziehen. Mal gucken, wie das wird. Ich experimentiere hier schon wieder herum. Das finde ja eine coole Idee, den Dünger unten aufzuschneiden, was ich immerhin rausgelöst habe völlig genial wie die Wiese. Staubfrei. reiner Sport, reiner Sport. Das war's. Gedüngt. Startdüngung. Yeah. Ich bin so gespannt. Die Saison hat begonnen. Yeah. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, Eisendünger ist extrem aggressiv. Eisensulfat greift alle Metalle an. Edelstahl ist schon mal eine gute Lösung. Trotzdem alles abspülen, das rostet euch sonst alles weg.